Salut, ich bin hier im 25 Hours Hotel und gerade ist Soundcheck, aber gleich kommt die Lisa Pack zu mir und dann darf ich sie interviewen und ich habe spannende Fragen und ähm, hoffentlich auch spannende Antworten. Also seid alle bereit und ja, bis gleich. Salü, ich bin hier im 25 Hours Hotel und hier bei mir Lisa Pack. Ähm, danke, dass du, danke, dass ich hier sein darf und dich interviewen darf. Voll cool, ich freue mich voll. Hi! Hi, wie geht's? Sehr gut, sehr gut. Wir haben gerade den Soundcheck hinter uns und jetzt freuen wir uns auf heute Abend auf die Performance. Geil, ja. <lacht> gut, dann fangen wir gleich an. Ich mhm. fange mit ein paar Entweder-Oder-Fragen an. Oh Gott. <lacht> also, Neubau oder Altstadt? Also Altwohnung. Oh, uh, Altbau auf jeden Fall. Mhm. Ja. warum? Weil es so schöne, hohe Wände hat und einfach größer ist und Flügeltüren hat und Flügeltüren sind immer cool. <lacht> Landei oder Stadtmensch? Oh, beides, aber eher Stadtmensch. Ich brauche immer ein bisschen einen Pass. Ähm, jetzt mal was Privates. Mhm. Ähm, Helium oder Sunshine? Helium. <lacht> also, ein bisschen verliebt? Ja, vom Gefühl her auf jeden Fall. Helium ist viel cooler. <lacht> London oder Wien? London, weil die Musikszene dort einfach so geil ist und einfach viel viel... Schneller und fresher. Gitarre oder Klavier? Klavier. Weil also es mein erstes Instrument war, das ich gelernt habe. Ähm, wenn wir schon bei Klavier sind. Du hast ja mit fünf angefangen. Genau. Und ich bin so ein Küken noch. also bin 13 Jahre alt, klein, noch nicht so erfahren. Du bist größer als ich. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, wenn ich interviewe, <lacht> ähm, also, ähm, frage ich gerne nach der Erfahrung. Also mhm. Wie war dein Weg, seitdem du fünf bist? Also, dieser ähm, Kurzfassung <lacht> oder lang? Nein, ähm, ich habe genau, hab einfach angefangen Klavier zu, sp zu spielen. Es war eher so alles noch klassisch und dann irgendwann habe ich begonnen Songs zu schreiben und die waren dann auch noch eher so im Jazz-Soul-Bereich und bin dann irgendwann eben zum Songwriting gekommen und bin voll in die Popularschiene reingerutscht und habe einfach angefangen oder versucht sagen wir mal so am Anfang äh, Pop-Songs zu schreiben. Mhm und wollte es dann immer mehr machen und dann habe ich eine Band gegründet mit 16 oder 17 ich weiß gar nicht mehr ja, ja. und habe dann einfach gespielt gespielt gespielt und ähm, genau und wollte auch unbedingt Musik studieren bin dann nach London habe studiert Songwriting und Gesang und bin dann ja dort vier Jahre lang geblieben habe das irgendwie sagen wir mal hoffentlich perfektioniert ja. wohl perfekt ist es noch immer nicht nein aber Genau und jetzt bin ich wieder da, mein eigenes Studio und ähm, performe jetzt einfach viel mit meiner Band, habe zu produzieren gelernt, weil ich wollte immer eigenständig sein und irgendwie meine eigenen Tracks irgendwie produzieren und mit anderen Leuten natürlich auch und voilà. Hat sich denn deine, also deine Musikrichtung und so in London verändert ja. Oder? ja, total. Also es ist auf jeden Fall irgendwie poppiger geworden, weil ja. auch das Studium sehr poplastig oder sehr kommerziell angehaucht war und ich habe mich dort einfach verliebt in guten Pop und finde auch, dass in London in der Szene einfach viel mehr Mut da ist zum einfach neue Sachen ausprobieren, von Sounds oder von irgendwie Melodien oder ja so. Sachen auszuprobieren oder irgendwie Sachen auch eigenständig zu machen und habe aufgehört, die ganze Zeit mich auf meiner Band auszureden und zu sagen: ah, Ich brauche den Gitarristen das einzuspielen, ja. ich brauche aber den Produzenten den Beat fertig zu bauen, sondern habe einfach gesagt: So, ich mache das jetzt selber und habe mit YouTube-Tutorials <lacht> mir Ableton beigebracht. Das hilft. Voll extrem. also ja. Und ähm, habe dann einfach. Alles irgendwie selbstständig, bin selbstständiger geworden und das ist cool, mhm. wenn du selbst ein bisschen mehr Power hast. Und ja, weil ja. nach London hast du ja zum Beispiel äh, Sunshine genau. ähm, produziert. Ähm, du hast uns ja diesen Sommer voll versüßt mit dem Son ja. Also finde ich, ich finde ich find den richtig schön. geil. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, wenn ich das so im Radio höre, weil das lief ja, also für mich, also wenn ich das gehört <lacht> habe, so, das kommt ja wieder und wieder, ja, das ist also gut, richtig cool. FMP, Und dann habe ich, dass das von dir steckst. ist. Und cool. ähm, ich, ich hätte wirklich, ehrlich gesagt, ähm, nie gedacht, dass es jemand aus Österreich ist. Echt? Also, cool. Es klingt wirklich so wie UK-mäßig. so cool. mäßig. Voll geil. Dankeschön. Sunshine ist ja ein ganz, äh, also sagen wir mal komisch, also sehr verschieden, ähm, also es ist kein mhm. normaler Liebessong. Es ist kein normaler Liebessong. Du ne? redest <lacht> ja von Abschied. Genau, es ist ein schöner wie, Weg. Wie kommst okay. du da drauf? Okay. Okay. Ähm, ich schreibe meine Lieder meistens aus oder eigentlich fast immer sind meine Geschichten wahr, die ich auch erzähle. Mhm. Ähm, und das ist einfach passiert nach einer Trennung, ja. wie wir es alle vielleicht kennen und ähm, habe einfach beschlossen, ich möchte ich möchte nicht wieder zum hundertsten Mal meine Freundinnen anrufen, sondern ich möchte einfach äh, dieses Mal in mein Mikro reinholen und einfach erzählen, mm. was passiert ist und habe dann einfach die Geschichte niedergeschrieben und wollte einfach damit, weil es klingt ja doch recht happy, sag yeah. ich mal, aber wollte deswegen, so ja. also, ja. <lacht> wollt deswegen einfach abschließen mit dem und ja. wollte einfach einen Track schreiben, only sunshine when you're gone, instead of um, ain't no sunshine when you're gone, jetzt <lacht> ist das Lied äh, nicht mehr eingefallen, genau. Ja. Und um. Ich verstehe es, also ähm, bei mir ist es das, das Problem, ich kann, ich habe so Angst, meine Gefühle zu, also, auf ein Blatt zu schreiben. Ja. So. Wenn ich mir dann denke, wen interessiert eigentlich, aber dann, wenn ich es so bei anderen höre, mhm. dann denke ich mir so, boah, das klingt ja mega geil <lacht> und ich kann mich damit identifizieren. Schön gesagt. <lacht> und ja, ich. Mach einfach, trau dich. Ich glaube, es ist auch ein bisschen so Selbsttherapie, wenn du deine ja. Gefühle aufschreibst, wenn du irgendein, irgendein ein Erlebnis verarbeitest, du schreibst das auf und verpackst es dann noch in einen coolen Song, der vielleicht im Radio gespielt wird, dann ist ja. es Double Win. Also, oh, das wäre geil. Also mach es, trau dich, ja. tu es einfach, weil. Es kann ja auch nichts passieren. Und ähm, wenn wir schon bei Radio und alles sind. Ich habe gesehen, dass dein Song, ähm, mhm. in Sp also Spotify, genau. ähm, also es gab so eine Playlist und da warst du das Cover ja. von Brandneu, ja. warte, ich habe sogar, sogar so ein <lacht> Foto, war der Oh, richtig fesch. Oh, schau, oh, voll hübsch, das müsste mal in die Kamera zeigen. <lacht> okay, oh voll cool, ja voll, ja, ich war hin und weg. Ich dachte mir so, ich die kenne ich doch, die, die, die, die, die kenne ich doch. Der, die treffe ich ja bald. Also ja, das war mega geil. Wie war das, das war für dich? Ja, unglaublich. Ich bin ausgerastet. Also, falls, falls du meine Story auf Instagram gesehen hast, ich war da gerade bei einer Geburtstagsfeier und wir sind komplett ausgerastet, wie wir das mitbekommen <lacht> haben. Und haben dann auch noch gut gefeiert. Oder? Geil. Du hast ja auch Helium produziert. Mhm. Und das ist ja auch was ganz anderes als Sunshine. Genau. Ähm, weil da redest du ja über Höhepunkt, über Beziehungen. Ja. Also, wie bist du da? Also, hast du... Eine, eine wichtige Frage, hast du Sunshine ähm, vor Helium oder nach Helium ge ähm, ich geschrieben? Ich habe Sunshine vor Helium geschrieben und ich habe es auch noch mit einem anderen Produzenten produziert, dem Johannes. Ja. Äh, Johannes Römer der ist ein unglaublicher Produzent, richtig cooler, cool und ähm, habe das auf jeden Fall danach geschrieben, weil, oder eigentlich, ich weiß gar nicht warum danach, weil es Jetzt einfach alles Schönes und alles Gutes. Also hast du einen neuen Glücklich so. Ah. <lacht> Sowieso. <lacht> um, du, du gibst uns einen tiefen Einblick in dein Gefühlsleben. Um, wann, also passiert das? Also, ich habe letzte Woche Julian LePlay interviewt. Ja. Und der hat, äh, der schreibt seine Songs auf Reisen. Yeah. Wie ist das bei dir? Wo schreibst du und wann schreibst du deine ähm, Songs? Also meistens in der Nacht, aber wo und wann, das ist so unterschiedlich. Da gibt es keinen fixen Ort. Es ja. ist auch schon oft so, dass ich mir vorgenommen habe, ich fahre jetzt auf Urlaub und ich bin dann voll kreativ und ich bin allein eingesperrt in meinem Kammer und dann ist nichts passiert. Also ich glaube, das kommt einfach. Ja. Also wenn es kommt, dann kommt einfach. Und ich finde, man kann das nicht so erzwingen. Ja, darum kann ich das gar nicht so sagen. Okay. Und also das heißt, du wartest nicht auf den Moment, sondern er kommt eigentlich einfach. Ja, oder man Weil probiert mal was zu machen und dann an einem Tag funktioniert es extrem gut und ja, an einem anderen halt nichts. Mist, Weil bei mir ist es so, ich, ich, ich sitze am Klavier und denke so, hm. jetzt muss ich was, jetzt kommt was, jetzt kommt was oh, oder oder <lacht> und dann, dann probiere ich irgendwas anderes und dann kommt aber nichts und dann singe ich die alten Songs, die ich probiert habe oder ja. probiert habe zu schreiben. Ja. Und es kommt einfach nicht. und an dem Tag, wo ich plötzlich in der Dusche bin, dann habe ich eine Melodie, einen Text und plötzlich, ich muss das aufschreiben ja, und ich muss das aufnehmen und dann bin ich... Die besten Ideen kommen auch in der Dusche, weil man da an nichts denkt. Ja, yeah. und du singst ja heute Abend hier ja. im 25 Hours Tell. Genau, Bist genau. du aufgeregt oder ist das schon so chillig für dich? Ähm, chillig auf keinen Fall. <lacht> Nein, ich bin äh, schon immer aufgeregt, aber wir haben uns jetzt gut vorbereitet und ich finde, je mehr man sich vorbereitet, desto entspannter wird man ein bisschen, mm. weil man einfach weiß, es wird cool. Man hat ein gutes Gefühl, man ist sicher und jetzt heute geht's. Es gab okay. schon andere Gigs. Ja, weil ich zum Beispiel bin so vor der, äh, hinter der Bühne bin ich so. Okay, jetzt gleich geht's ja, los. Und dann, dann, dann wenn Bühne. ich anfange, dann ist es so. Ja, genau. Also dann vergesse ich so Stimmt. alles. Manche haben den Trick. Sie stellen sich vor, dass sie alle, alle nackt sind. Uff, aber nein, dann werde ich noch kann ich, ich auch. <lacht> <lacht> <lacht> um, hast du da so einen Trick oder? Dreimal ganz tief ein und ausatmen. Aber auf der, Bühne, war auf der Bühne, da bin ich wie in Ekstase und merke mir auch, ich, ich kann da nichts. realisieren. Nein, ich realisiere da gar nichts. Also ich rate dann irgendwie so mein Ding runter, aber dass ich dann wirklich mal zu mir spreche, da bin ich wie eine andere Person irgendwie, dann pff, nein, kein, keine Chance. <lacht> keine Ahnung. Keine Chance. Das ist auch, ich erinnere mich dann auch recht schlecht an den Gig und kann es schwer einschätzen, ob das jetzt irgendwie cool war oder nicht, weil ich, das, weil ich da einfach so, was weiß nicht, bin. Weil wir ja gerade über heute Abend reden, mhm. singst du äh, Sunshine auch? Ja, natürlich. Und hättest du vielleicht Lust, es jetzt zu performen für uns, so eine privat? Kurze, eine kurze Version <lacht> wird sie vielleicht noch Oh, uh, Geil. Dann cool. jetzt Sunshine von Lisa Pack. <lacht> Could you give me just a day or two? Wrap my head around a life for you. I never want crazy. But I've been acting like a I'm inhaling every word you say. I wanna follow, but I drift away. I'm trying my best to hide it. I find myself a new narcotic. <laughs> no drive, no rush, no other love got me feeling this way. Make me black out, baby. No pill, no thrill. Oh, I want kill to be feeling this way. Make me black. <lacht> Super! Mega! Dankeschön! Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, da einen Kommentar und natürlich auch ein Abonnement. Und wenn ihr mehr von Lisa Pack sehen wollt, dann schaut jetzt gerne in der Infobox, da sind alle Sachen, die ihr braucht. Und ja, bis bald. Ciao!